was geht leute herzlich willkommen zu einem neuen video ähm, heute geht es nicht um gaming sondern um ein ganz bestimmtes subreddit das mir Darky gezeigt hat und in diesem subreddit werden sehr witzige ebay konversationen gescreenshottet die teilweise sehr abstrus oder einfach nur mega hohl sind also etwas wo man lachen kann und ein paar davon wollte ich heute mal vorlesen blind natürlich ich weiß selber nicht was sie mir da gescreenshottet hat aber wir gehen das ganze mal durch und wenn euch das video gefällt und ihr mehr sehen wollt am ende des videos lasst es mich dann auch ähm, in den kommentaren wissen dann kann ich auch mehr videos davon machen also material habe ich auf jeden fall genug für also einige Videos fangen wir an hallo wenn diese waschmaschine noch verfügbar ist ich bin bereit sie zu kaufen ich bin in ohrenburg wenn sie sich nicht verkauft <lacht> wenn sie sie nicht verkauft haben senden sie mir eine sms an mein telefon hallo holen sie das gerät ab ich möchte dieses auto kaufen was muss ich tun wollen sie es erst probe fahren super ich bin bereit ein risiko einzugehen und es sofort zu ergreifen wenn es funktioniert was was wieso ich er wollte er nicht am Anfang die Waschmaschine kaufen? Wieso kommt er jetzt auf einmal auf Auto? Ich <lacht> Wieso fangen beide auf einmal Russisch zu reden? Ich, ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich, I am Confusion. Okay. Ich hoffe nur, dass, dass der Handel irgendwie so geklappt hat. Wenn sie zu Hause defekt Handy habe, kann ich die habe? Zu verschenken. Okay. Ich glaube... Was uns der gute Mensch damit sagen möchte, wenn Sie zu Hause ein defektes Handy haben, fragt er, ob er das haben möchte, weil er es selber reparieren möchte oder so. Hallo, ich bin interessieren für Furtepi. Okay, wann können Sie ihn denn abholen? Morgen. Wie viel Uhr passt es Ihnen denn? Zwei Uhr, geben Adresse, ich schicken. Warte, was? Warte. Ich bin interessieren. Weißer Teppich. Achso, okay. Ähm, es geht um einen weißen Teppich. Er ist interessiert an einem weißen Teppich. Äh, morgen um 2 Uhr. Geben Adresse ich schicken. Soll der. Möchte er jetzt die Adresse geben? Oder will er die Adresse von dem Verkäufer haben? <lacht> ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Wheelie-Maschine, Moped, Scheunenfund, Malanka. Das, ist, das sieht irgendwie nur, nur halbfertig aus. Das ähm, Motorrad, was das oder was das sein soll, elektrisches Rad. 58 Euro. Okay, verhandelbar sogar. Jetzt macht es das Klick. Es ist eine Wheelie-Maschine. <lacht> oh Mann, ey. Für alle, die nicht wissen, was ein Wheelie ist, das ist ein... Ähm, das ist, wenn man auf dem Fahrrad das vorne das Rad hochzieht und dann auf einem Rad fährt. <lacht> ja... E e Gelogen hat er nicht. Es ist ähm, es ist halt eine Wheelie-Maschine so gesehen. Kindersitz für eine Coca-Cola-Packung zu verschenken. Äh, eine Kinder <lacht> da verschenkt jemand einen Kindersitz für eine Coca-Cola-Packung. Okay, ich wusste nicht, dass Coca-Cola-Packungen ähm, Kindersitze bedürfen. Beschreibung: sehr guter Zustand. Babysets zu verschenken. Für ein Coca-Cola-Packung ohne Zero. <lacht> Wer transportiert bitte seine Coca-Cola-Packungen in einem Kindersitz? Also ich weiß nicht, ähm, dafür gibt es eigentlich Kofferräume. Vielleicht hat er, gute Herr ja keinen. Dummer Junge zu verschenken. <lacht> Beschreibung, ich will ihn nicht haben. Ich glaube, das ist ein Trollpost. Aber wenn es keiner ist und ähm, ernst gemeint ist, ja dann... Ui, muss der, muss der Sohnemann ganz schön Scheiße gebaut haben. Verkaufe meine Hähner. <lacht> 50 Euro verhandelbar. Hallo. Ich verkaufe leider schwarzen Herzens meinen Hähner, weil ich in neuen Wohnungen keinen Garten habe. Er ist fast zwei Jahre alt und meistens sehr lieb. Leider ist er morgen sehr laut und leckt keine Eier. <lacht> Kein Versand. Er leckt keine Eier. Ich glaube, das ist auch etwas, was Hähne und auch Hühner normalerweise nicht machen. Nee aber gut, dass wir es nochmal wissen. Ähm, das ist sehr wichtig zu wissen. <lacht> Winterreifen auf Alufelgen 16. Äh, Hallo, Guntag Interesse. Da... <lacht> was? Wie Okay. Hallo, Guntag Interesse. Deine Alufelge. Noch da das Alufelge. Ich hoffe, dass sie auch weiterhin da waren, als sich der Käufer gemeldet hat. Blüthos Kopfhörer. 50 Euro. Oh, was ein Schnäppchen. Kennt ihr schon die neuen Blüthos 5.0? Andreas Lüdecke. Top legal. Größer Zeichen, größer Zeichen, Gespäme 100%. Also es ist größer als 100%, also 101% und aufwärts. So seriös ist dieses Angebot. Zu verschenken. Beschreibung. Haben Sie ein Problem damit, einen originalen Führerschein zu erhalten? Wir können Ihnen helfen, einen registrierten Führerschein zu erhalten. Das ist, ich bin mir sicher, das ist absolut top legal. Mehr als 100% top legal. Ich wette, die Polizei wird sich über diesen Verkäufer auch sehr freuen. Rosen sind rot, keine Freunde im Land. Deshalb sage ich, guten Tag zu meinem, meinem Schrank. 50 Euro verhandelbar, geil. Ja, 50 Euro, ein gutes Angebot für so ein, ähm, für so ein Schränkchen. Und dann auch noch so schön präsentiert in lyrischer Form. Da kann man doch einfach nur zuschlagen. Tokyo Ghoul Light Novel. Oh, oh, oh, okay. Hallo, wären 15 Euro inklusive Versand, okay. Ich könnte dann auch gleich per PayPal bezahlen. Liebe Grüße aus Berlin, Philipp. Nö. Was ist denn deine Vorstellung von verhandelbar? Mit Echsenmenschen verhandelt man nicht. <lacht> Was? Was? Okay. Was hat dem denn ins Hirn geschissen? Harry Potter Fanartikel Ravenclaw. Ravenclaw Zigaretten. Ich, ich glaube nicht, dass das das gleiche ist. Beschreibung. Wir haben hier diese hübsche und super witzige Tabakdose gefunden. Es steht Ravenclaw drauf. Ich glaube aber nicht, dass es das ein Harry Potter Fanartikel ist. Ich glaube, diese, diese Dose existierte lange, bevor Harry Potter erfunden wurde. Backen ohne Tür. 20 Euro fand <lacht> Ja, ein Backofen ohne Tür. Ich glaube, das, ähm, das funktioniert nicht so richtig. Ich meine, irgendwo muss die Hitze ja gespeichert werden, ne? sonst weicht sie in die ganze Wohnung. Ich glaube, der Typ sollte nochmal ähm, noch googeln, wie Backöfen überhaupt funktionieren. Bräuchte bitte noch ihre Adresse. Geld ist überwiesen. Okay, super. Wenn das Geld drauf ist, versende ich. Aber ich bräuchte nur noch ihre Adresse. Nee, ist privat. Wo soll ich das denn hinschicken? <lacht> Ja, wenn der Käufer halt seine Adresse nicht übersenden möchte, dann kann der Verkäufer nichts machen, aber hey, das Geld ist ja schon mal überwiesen. Wie geht's immer? Ich interessiere mich für zu Hause. Ich interessiere mich für zu Hause. Gib mir mehr Infos über dich. Ich bin mit griechischen Dokumenten und ich liebe das Haus seit mehr als sechs Monaten. Wenn sie interessiert sind, können wir das Haus besichtigen. Ich bin eine. Ich bin eine Person, die weder raucht noch ein Hund war. <lacht> ja, schön, dass er. <lacht> das ist gut zu wissen, dass er kein Hund war. Bedeutet, dass ähm, die Wohnung wahrscheinlich auch sehr haarfrei sein wird. Ich glaube, ich war auch noch kein Hund. Aber manche Menschen identifizieren sich auf allen Leveln, außer auf physischen, als Hund. Du stellst es dir vor, dass ich dich am Bett fessel und dich finke und deine Bruste massieren. Darf ich es machen? Also ich würde es mega stimulierend finden, wenn du einfach ganz weit weg von mir in einer dunklen Ecke mit deinem... <lacht> in einer dunklen Ecke mit deinem Duden sitzt. Oh, Mann, ey. Oh, das tut mir beim Lesen weh. Das tut mir beim Lesen weh. Apple iPhone 11 Pro Max 256 GB. Bitte mach 300, kaufe sofort. 1.100 Euro Festpreis. Bitte, ich habe Familie und kein Geld. <lacht> er kommt mit dem Familienargument. Sehr riskant. Hab auf Ihrem Profil geschaut. Sie haben eine Anzeige drin, in der Sie Felgen für Ihren BMW... C4 G29 29 suchen Ist jetzt nicht das typische Familienauto Und zudem ist es das aktuelle Modell Also haben sie dafür wohl Geld übrig Bist du Sheriff Holmes? <lacht> ja Sheriff Holmes Der berüchtigte Meisterpolizist Der jeden Fall knacken kann Auf Ebay Ja aber ähm, Hut ab an den Verkäufer, dass er vorher noch eine Recherche gemacht hat. Mikrofonstativ, Mikrofonständer. Millennium MS 2005 Mikrofonstativ. Äh, Es gibt kein Bild dazu. Beschreibung. Millennium MS 2005 Mikrofonstativ. Nagel neues Mikrofonstativ. Einmal kurz zum fotografieren, ausgepackt und wieder eingepackt. Da ich mich verkauft habe. <lacht> da ich mich verkauft habe. <lacht> Ja, oh, okay. Ich hoffe, zumindest nicht für allzu wenig. Und im Anschluss die Frist verpasst habe, um das Stativ zurückzuschicken, verkaufe ich es hier weiter. Gut, dass du dich ähm, verkauft hast und schade, dass du die, die Frist zum Zurückschicken des Stativs verpasst hast. Es tut mir wirklich leid, aber wenigstens hast du noch ein bisschen Geld aus dir rausbekommen. Leere Heliumflasche zu verkaufen nachfühlbar nachfüllbar Für 1 Euro. Eine leere Heliumflasche. Für 1 Euro. Mann, ist das ein Schnäppchen. Beschreibung. Leere Heliumflasche. Ich glaube, der Typ braucht auch einen Duden. Feuerlöscher. Guter Zustand. 1 Euro. Hm, ich weiß nicht. Irgendwas an diesem Bild kommt mir doch recht spanisch vor. Vielleicht sollte ich mal den Charles fragen, was er davon hält. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich, ich brauche eine Expertenmeinung. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ein guter Zustand ist. Feuerlöscher zu verkaufen, sieht Fotos. Ist noch vollkommen okay, vielleicht mit etwas Klebeband. Okay, ich wünsche es ja weiter. Das Witzige ist ja, genau in, dem gleichen, in der gleichen Anzeige kommen ein paar kleine Bilder von total intakten Feuerlöschern, damit man auch direkt einen Vergleich als Käufer hat. Ich glaube, damit hat der Verkäufer nicht gerechnet. Nymphensittiche Vögelperschen, 75 Euro. Beschreibung. Die sind gut gefleckt und sie gerade mal ein Jahr alt und kommen auf die Hand und essen manche Art von Obst und Gemüse und machen manchmal den Polizeiton nach. Ui, das äh, das klingt wie eine sehr anstrengende Art von äh, Vögeln. Die, möchte ich, die würde ich nicht gerne in meinem Zimmer haben. Die würden, glaube ich, die ganze Zeit nur nerven. So, das war das Was-letzte-Preise-Video. Eins von vielleicht mehreren, weil sehen. wie gesagt, äh, wenn es euch gefällt, dann lasst es mich einfach wissen in den Kombis und dann mache ich auch noch ein paar mehr. Ich habe auf jeden Fall noch genug Material. Ja, es ist teilweise sehr abstrus, was... <lacht> was die Leute auf Ebay und teilweise anderen Marktplattformen da ähm, ja, für Konver Konversationen halten oder was sie was sie da versuchen, dreisterweise zu verkaufen. Ne? Ähm, vor allem mit dem Feuerlöscher. Es ist schon ganz witzig, man kann viel lachen. Den Link zu dem Subreddit findet ihr unten in der äh, Videobeschreibung. Da habe ich das verlinkt. Vielleicht findet ihr auch noch richtig coole oder witzige ähm, Posts. Das war's von mir erstmal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein, Leute.